Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Review, aber heute nicht zu Fußballschuhen, sondern zum brandneuen Bundesliga-Spielball von der Derby Star. Wir wollen diesen Ball heute mal testen und zu so gucken, wie er sich denn im Review schlägt. Das gibt's heute. Viel Spaß dabei und let's go! Wer uns Videos schon etwas länger verfolgt, weiß sicherlich, dass ich gerne Tricks mit dem Fußball mache. Deshalb muss dieser Ball natürlich auch dementsprechende Features im Bereich Tricks mitbringen. Sprich, die Oberflächenstruktur sollte genügend Grip haben, ohne dass der Ball zu sehr klebt. Das Gewicht ist natürlich entscheidend und das Flugverhalten auch bei den Tricks. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich der Ball jetzt hier schlagen wird. Stupid amounts, hey Hop in a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, 'cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts, hey So much that I'm losing the counts, I'm a young boss in my state, yeah. So I gotta stay in my town, hey I think I'm staying around, ay. What is they talking about, ay? They know I've been in the lab, yeah. Bro, what I've been wide In 2018 he still hated. I see him now They all switch sides I told him all That I've been fly There ain't no faking On this side They try to give me A small deal I need big bills I'm a big guy Hopping hey. <laughs> a whip and I'm out yeah. I need so much I can't count, count. Oh when I don't need no college, Cause I'm getting stupid the mouse. Ay, hoppin' a whip in a mouth, I need so much I can count. Oh when I don't need no college, Cause I'm getting stupid and mouse. Ay, hoppin' a whip in the mouth, I need so much I can count. Oh when I don't need no college, Cause I'm getting stupid and mouse. Ay, hoppin' a whip in the mouth, I need so much I can count. im Bereich Touch am Ball bzw. bei den Tricks hat Derby Star einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich muss echt sagen, dass ich die Oberfläche noch mal etwas besser finde als im Vorgängermodell, weil es einfach noch mal ein bisschen mehr Grip generiert, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich vor allem diese Tricks gerne mache, wo man Grip braucht, sprich bei den Blocking-Tricks, hat dieser Ball auf jeden Fall extrem gut abgeliefert. Zusätzlich das Gewicht optimal, der Ball ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Das habe ich am Vorgängermodell auch schon sehr, sehr gut gefunden, weil es einfach sehr, sehr angenehm ist, mit dem Ball zu tricksen, dass man nicht so einen schweren Ball irgendwie mal hochziehen muss und dadurch Kraft verliert. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Ball hat ein optimales Gewicht, Deshalb muss ich sagen, im Bereich Tricks gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ball fühlt sich sehr, sehr gut an. Was mich am Ball am meisten interessiert, ist tatsächlich das Flugverhalten. Weil mit dem Vorgängermodell war ich extrem happy, was das Freistoßschießen angeht. Da habt ihr auf jeden Fall mal ein paar krasse gesehen. Vom die Marco Reus Schusstechnik hat mit diesem Ball extrem gut funktioniert. Deswegen sind meine Erwartungen an das Flugverhalten von diesem Ball extrem hoch. Deswegen ab zu den Freistößen. Who you kidding around? Out there hatin' still can't bring me down. Matter of fact, look Like quarter to three I'm still working Five degrees Passion burning I think you forgot You must have forgotten I do this a lot I just made it up uh -huh. It's Nate Rose Sipping bourbon in the gold Say hey, it, That's how I roll I just Now we ain't giving out no free pass. Keep all that shit to yourself. That shit to yourself. I'm like quarter to three. I'm still working 500 degrees. Passion burning. I think you forgot. You must have forgotten. I do this a lot. I just made it happen. Yeah. I'm feeling the light. Zum Flugverhalten gilt es zu sagen, auch hier überzeugt der Derby Star Bundesliga Ball. Ihr habt es gehört, ich hatte schon sehr, sehr große Erwartungen, weil das Vorgängermodell eine sehr, sehr coole Flugkurve hingelegt hat. Ich muss sagen, hier. Verhält sich der Ball auf jeden Fall anders. Ich habe den beim Vorgängermodell eigentlich meistens mit der Innenseite geschossen, um diese Marco-Reus-Technik zu machen. Den Ball kann man sehr, sehr gerne mit dem Spann schießen. Ihr habt es hoffentlich im Video gesehen. Er flattert schön, dennoch beim Flugverhalten, wenn man zum Beispiel mit der Innenseite eine Flanken schlagen möchte, flattert der Ball nicht. Sprich, er hat ein stabiles Flugverhalten, hat aber auch die Möglichkeit, den Ball ein bisschen nackeln zu lassen, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, Schießen macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, in den nächsten Videos werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar sehr, sehr krasse Nackelbälle mit diesem Ball sehen. Das war es auch schon wieder zum Derbystar-Bundesliga-Ball. Auf jeden Fall optisch, muss ich sagen, habe ich mich direkt in den Ball verliebt, finde ich sehr, sehr geil. Eure Meinung jetzt gerne mal in die Kommentare, was denn ihr zum neuen Bundesliga-Ball sagt. Das war es dann auch schon wieder zum heutigen Video. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, nämlich die kommenden Tage kommen sehr, sehr viele Reviews zu Fußballschuhen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren. Ja, das war's für heute, Macht's gut, danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao.